Bitte gehen Sie von der Straße runter, damit der Straßenverkehr weiterhin gewährleistet sein kann. Es erfolgt noch mal der Hinweis der Polizei. Bitte entfernen Sie sich von der Straße. Ich wiederhole, entfernen Sie sich von der Straße und nutzen Sie den Gehweg. Machen Sie den Verkehr frei. Nur so ist die Sicherheit aller Versammlungsteilnehmenden und der von der Versammlung betroffenen Öffentlichkeit gewährleistet. Daher sind wir auf eine gegenseitige Kooperation angewiesen. Alle Teilnehmenden der Versammlung werden hiermit aufgefordert, sich an die Maskenpflicht gemäß der geltenden Landesverordnung des Landes Schleswig-Holsteins zu halten.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 Alle Teilnehmer der Versammlung werden hiermit aufgefordert, sich eine die Maskenpflicht gemäß der geltenden Landesverordnung des Landes schleswig holsteins zu halten. Verstöße werden polizeilich aufgenommen. Sollten Sie einen Attest für eine Maskenbetreuung besitzen, halten Sie dieses bereit. Sonne. Und daneben steht ein Spruch mit nationalsozialistischer Propaganda. Stört den ganzen Rest, der mit denen gemeinsam demonstriert, aber überhaupt nicht. Genauso wenig, wie es die Leute stört, wenn auf ihren Demos Händler groß gezeigt wird. Genauso wenig, wie es diese Versporungsgläubigen stört, wenn ihr ihren der Holocaust geleuchtet wird. Wir finden das richtig, richtig widerlich.